Ich freue mich umso mehr, dass so viele Personen sich an die bereit erklärt haben, sich ein bisschen mit dem Thema Clouds in der Schule, Cloud-Lösungen für den Unterricht einzulassen auf das Thema. Ich kann vielleicht vorweg zwei Sätze sagen. Dazu, ähm, wer ich bin und äh, was, ich, äh, was mein Hintergrund ist, äh, mein Name ist Anne-Katrin Bock. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Georg Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung. Das Eckert-Institut ist ein Leibniz-Institut, auf keinen Fall ein Schulbuchverlag. Wir beteiligen uns auf keinen Fall an der Produktion von äh, Schulbüchern. Aber, äh, und das ist eines der großen Standbeine, wir beforschen äh, die Produktion von Bildungsmedien, wir interessieren uns dafür, äh, was sind Mechanismen, die dazu führen, dass bestimmte Inhalte im Schulbuch landen, ähm, wie werden... Deutungskämpfe verhandelt, wie werden bestimmte Themen dargestellt äh, im internationalen Vergleich, also Fragen danach, äh, wie die, äh, der Zweite Weltkrieg in englischen, französischen, äh, deutschen Schulbüchern dargestellt wird, gibt es vielleicht Unterschiede, Fragen nach äh, Genderfragen, aber auch äh, religiöse Diversität, also alles, was sozusagen Inhaltsanalysen von Schulbüchern umfasst, das ist eines der zentralen Forschungsthemen. Ein weiteres ähm, Standbein des Instituts ist die große oder sehr umfangreiche Forschungsbibliothek. Das heißt, wenn Sie sich für Schulbücher interessieren, kommen Sie gern zu uns nach Braunschweig. Schauen Sie sich um in der Bibliothek, gibt es einen riesigen Bestand an Schulbüchern aus der ganzen Welt. Ähm, bei, dem man sozusagen, äh, bei dem sozusagen Forschende, aber auch Lehrerinnen und Lehrer aus der ganzen Welt zu uns kommen, um ihre Forschungsfragen ähm, ja, dort am Material zu klären. Ähm, ein, das ist, sind sozusagen zwei Punkte. Und der dritte Bereich, und da kommen wir zu dem Feld, aus dem ich äh, äh, heute für Sie hier bin, der dritte Bereich ist die Forschung zu digitalen Bildungsmedien, also digitalen Transformationen. Meine Abteilung fragt danach, was passiert eigentlich mit der Schule, mit Unterricht, mit Lehren und Lernen, wenn digitale Medien in den Unterrichtsalltag Einzug finden? Verändert sich was an der Rolle der Lehrerinnen und Lehrer oder der Dozenten und Dozentinnen? Verändert sich aber auch was auf Seiten der Lernenden? Also passiert irgendwas mit den Schülerinnen und Schülern? Genau, was ist sozusagen medialer Wandel? Das wäre das, was ich mache, was mich interessiert. Ich werde gleich noch ein bisschen zu dem konkreteren Projekt was sagen, was sich mit den Cloud-Lösungen befasst. Mich würde aber gerne vorab, um auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind die Dinge, die Sie hier im Raum interessieren, fragen, was, was Ihr Hintergrund ist, woher kommen Sie, was sind vielleicht aber auch so die Wünsche und Erwartungen, die Sie mitgebracht haben. Also wenn Sie vielleicht, wir könnten einmal kurz durchgehen, bei der Größe der Gruppe würde ich um kurze und präzise äh, Informationen bitten. Also, was ist Ihr Hintergrund? Was interessiert Sie an dem Thema Clouds im Unterricht? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Sollen wir hier vorne starten? Mich interessiert es äh, allgemein, wo es hingeht. Mhm. Man weiß es nicht richtig. Mhm. Und Sie sind Lehrerin von Beruf, oder? Nein, das also, ganz okay. okay, einen ganz anderen Hintergrund. Sind Sie und mache jetzt Lehramt, die in Spanisch. Und äh, im Rahmen von dieser Kapazisation habe äh, ich einfach das Thema angesprochen. Danke. Mich würde interessieren die Lehrmittelbereitstellung, also äh, Austausch von Lehrmitteln, also einmal in der Schule an sich und mhm. dann zu Hause, wenn die Lehrer zum Beispiel arbeiten, und die Geschichte der Testgefahr und der Cloud. Okay. Und Ihr Hintergrund wäre. Okay. Informatiker sind Sie von Haus ja. aus. Mhm. Ja. Ja, ich äh, bin Lehrer, ähm, aber zurzeit tätig in der äh, Schulabteilung des Bistums Hulda. Wir sind mhm. selber Schulträger und für verschiedene katholische Schulen im Bistum äh, zuständig und haben diese Transformationsprozesse gerade vor uns und überlegen, äh, ja. wie wir sie beschreiben. Expert. <lacht> wow. Okay. Mhm. Ja, ich komme vom Taunus-Kreis, äh, bin im IT-Bereich, zuständig für die Ausstattung der Schulen und wir starten die Schulen zurzeit aus mit iPads und äh, Active Panels, also in Richtung Digitalisierung komplett, das heißt die Schulen kriegen alle diese Panels und iPads. Mhm sind jetzt bei Grundschulen und weiterführenden Schulen in der Pilotphase drin. Und mich interessiert zum einen, wie Sie mit den ja, Datenschutzregeln umgehen. Mhm. Datenschutzgrundverordnung, DSI, Cloud äh, ist da halt, Cloud-Touch ist, ist halt immer ein großes Thema. Und ich weiß nicht, ob das angesprochen wird, aber es. Wir geht, geht bei den Mein Name ist ebenfalls vom vom karl schulträger und äh, ich äh, ja, bin unter anderem zuständig für äh, interaktive Panels, interaktive Tafeln und äh, praktisch so in der, in der zuarbeitenden Fachbereich auch in der Sparte, im Fachbereich äh, Schule Digital. Und äh, ja, mich würde interessieren, also, äh, was es für Cloudlösungen gibt und was den meisten Schulen äh, ja, wichtig ist. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, so habe ich es zumindest gehört, äh, so lange bin ich jetzt noch nicht in dem Bereich dass ähm, verschiedene Cloud-Lösungen zu aufgebläht waren, was eigentlich mhm. gut gedacht war und hinterher wieder abgeschreckt hat. Mhm. Und das wollen wir verhindern, weil wir suchen jetzt eine Cloud-Lösung und machen auch eine Abfrage bei den Schulen. Mhm. Und deswegen wäre das mal interessant zu wissen, was gibt es für Cloud-Lösungen und was haben die, die, die Lehrer oder die Schüler für, für Bedürfnisse an einem Cloud? Okay. Ja. Herr steht. Der wird sich vielleicht noch an mich erinnern. Ich komme auch aus dem Hochtausendkreis, bin inzwischen Ausbilder. Ich interessiere mich äh, hauptsächlich dafür, wie, das, wie die Idee des, der, der offenen Medien im Zusammenhang mit den Clouds zu sehen mhm. Also OER und inwieweit mhm. man die einbinden kann. Mhm. Ja. Ich bin auch Lehrer der Hessischen Lehrkräfteakademie unterstütze Schulen, morgen Schulberatung. Mhm. Ich bin auch konfrontiert mit den Fragestellungen. Und meine große Sorge ist, dass OER nicht wirklich dazu führt, dass freie Materialien auf den Markt da sind. Also dieser mhm. Rechtsschutz für mich eher problematisch aufgebaut ist als hilfreich. Was aber keine Lösung. Also es kommt im Grunde aus in der Universität. Auch da gibt es sehr viele Profs, Lehr Lehranbieter, die große Zurückhaltung OER gegenüber pflegen. Okay. Das soll ja genau das Gegenteil sein. Deswegen mhm. weiß ich nicht, wie es da weitergeht. Ja, den Punkt können wir auch mit in die Diskussion nachher gerne noch drüber ziehen. Hm? Ja? Ja, also ich bin auch Lehrerin und wir äh, ja, interessieren uns hauptsächlich, welche Cloud-Lösungen es gibt und welche Funktionen wir haben und wie vielleicht so eine Einführung auch gelingen kann, sodass man die anderen Kolleginnen und Kollegen mit dem Problem davon überzeugen kann. Ja, ich bin auch Lehrerin und ähm, wir sind jetzt gerade in der Blutphase für die HBI-Schulcloud. Und beginnen das und müssen mal schauen, wie das so ist. Und würde da einfach auch noch was für andere Möglichkeiten gibt, wenn jetzt das jetzt nicht so mhm. funktioniert. Aber die sind jetzt im Datenschutz zumindest schon gut mhm. abgesichert. Aber ja, einfach noch informativ, was ist noch für andere Möglichkeiten Was ist das für eine Schulform? Ein Gymnasium dann mit mhm. okay Ja, Ich bin auch Lehrkraft, bin bei uns im Hausfachbereichsleitung für die Ernährungsberufe, ich komme aus dem beruflichen Schulwesen. Mhm. Wir sind schon ein kleines Stück weiter als der Hochzaunuskreis, also wir sind gut ausgestattet mit Panels und digitalen Geräten, das ist bei uns ein ganz großes Thema, wir sind auch Referent <lacht> für Medienbildung und ich unterrichte ja im Bayerischen, ich wohne zwar in Hessen, aber ich unterrichte im Bayerischen und da gibt es eben genauso eine Lösung, die ganz fürchterlich abschreckend auf ganz viele wirkt. <lacht> Mebis. <lacht> und äh, ja, also wir sind einfach als berufliche Schule, sehen wir große Nachteile in Mebis und äh, suchen eigentlich nach Alternativen. Mhm. Okay. Haben aber natürlich immer auch das Problem des Datenschutzes im Hinterkopf. Mhm. Und wir sind jetzt eben gerade an der Stelle, dass wir schon relativ viel digital arbeiten, aber eben nicht effektiv zusammenarbeiten können. Mhm. Und da ist immer der Ansatz: es gibt ja auch die Schulcloud zum Beispiel, dann die bayerische Schulcloud. Und es gibt also verschiedene mhm. Ansätze. Und das würde mich einfach, das interessiert mich einfach. Und okay. ja, eben auch vor allem aus datenschutzrechtlicher Hinsicht. Ja, ich bin auch Lehrer an einer Schule hier in Hessen. Ähm, wir sind, unsere Schule ist sozusagen seit der ersten Stunde bei dieser Schulcloud vom HPI mit dabei. gewesen. Mhm. Das ist auch das, was mir in der Mail in einfach ins Auge gefallen ist, HPI und Schulcloud. Und ich würde einfach wissen, was Sie mir jetzt dazu erzählen. Mhm. Weil ich ja sozusagen den Hintergrund ein bisschen <lacht> auch habe und ich gewandt bin. Welche Schule? Also eine Schule hier in, oder? Nee, aus Marburg. Marburg, okay, die Marburger. Habe ich am Anfang Okay. Ja, ich bin auch Lehrer und mich interessieren die Themen Datenschutz mit der Cloud und inwieweit man damit das Dokumentenmanagement der Schule auch okay. vereinbaren kann. Mhm. Insbesondere auch dann der Zugriff für Lehrer von zu Hause aus auf Daten, die eigentlich der Schule liegen müssen. Ja, ich bin auch Lehrer und äh, interessiere mich auch dafür, wie kann, kann ich Cloud-Lösungen unter einsetzen, welche Lösungen gibt es. Ja? Ich bin Futter bei der äh, Universität Gießen für Technische Informatik mhm. und mich interessiert mich für ja, ich bin Projektleiter bei verschiedenen Bildungsprojekten, kulturelle Bildung, Museum und Schulen, hier in Frankfurt mit der Frankfurt-Muster-Schule zusammen. Und äh, mich auch ein bisschen interessieren, die kreativen Möglichkeiten aus Sicht der Schüler, die sich in der haben. Oh ja. Ja, ich bin für Studium und begleite unter anderem die Schulen bei der Einführung digitaler Medien. Okay, gut. Ich sehe gemischt. Was äh, wird schon der Wartung angeht, aber auch den Hintergrund, äh, das ist auf jeden Fall spannend. Ich äh, denke, ich habe für viele von den Dingen, die Sie jetzt an Fragen mitgebracht haben, äh, Informationen mit dabei. Ähm, das ein oder andere, was, wir nicht im Vort also was jetzt im Vortrag nicht auftaucht, können wir auch gerne in die Diskussion ziehen und da auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Ähm, im Rande, oder am Rande der Übung wird es da auch Gelegenheit geben. Also ähm, ja, scheuen Sie sich nicht, da gern auch dann weiter noch nachzufragen. Ähm, Freue ich mich drauf. So. Der Ausgangspunkt äh, für die äh, diesen Vortrag oder diesen äh, Workshop ähm, ist das Projekt Schools in the Cloud am Georg-Eckert-Institut. Ähm, das ist ein Forschungsinstitut, bei de äh, ein Forschungsinstitut, ein Forschungsprojekt, bei dem äh, ich mir insbesondere die HPI-Schulcloud anschaue und die Verwendung äh, im Unterricht anschaue. Ich habe in der ersten, in der Pilotphase ähm, in sechs Schulen deutschlandweit, in unterschiedlichen Bundesländern, sehr intensiv mir Unterricht angeschaut gesehen, habe dort mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern darüber gesprochen, ähm, was nehmen sie als Chancen und Herausforderungen wahr, ähm, habe mir angeguckt, was, was passiert eigentlich im Unterricht mit digitalen Medien, ähm, was passiert auch mit der Cloud, was sind aber auch Dinge, die nicht passieren, also wo sind sozusagen, äh, wo wird vielleicht auch viel etwas versprochen, was der Unterrichtsalltag so in der Form gar nicht einlösen kann. Also sozusagen schon ein kritischer Blick äh, darauf, was sind so Chancen und Potenziale äh, einer Cloud-Lösung. Ähm ich habe weitere Projekte. Ich schaue mir unter anderem das M-Book Geschichte genauer an. Auch hier geht es um Fragen nach der Verwendung. Ich habe ein weiteres Projekt, wo es um digitales Lehren und Lernen geht. Da habe ich fünf Jahre lang eine Schule sehr intensiv begleitet, eine niedersächsische Schule, bei der Einführung von Tablet-Klassen. Also Sie sehen, es ist sozusagen eine breite Palette. Heute wird es, also eine breite Palette vom, von dem Hintergrund, den ich jetzt sozusagen, darauf habe, wie entwickelt sich Digitalisierung oder medialer Wandel in der Schule. Ähm, heute soll es recht konkret konkret gehen um Schools in the Cloud. Ähm, die Fragestellung des äh, Projekts war oder ist es äh, immer noch die Gewinnung und Aufbereitung von Erkenntnissen über die Unterrichtsgestaltung mit der Schulcloud. Was passiert denn tatsächlich im Unterricht? Ähm, gemeinsam mit dem Fachverstand der Lehrenden und Lernenden ähm, haben wir in der ersten Phase ähm, Best-Practice-Beispiele entwickelt. Also ich hatte ähm, wen es interessiert, ähm, wir haben so eine Broschüre entwickelt, ähm, die natürlich erstmal nur ein paar Inspirationen geben kann, äh, wie so Unterricht aussehen kann äh, in einer Cloud-Umgebung, ähm, wie Unterricht mit digitalen Medien gestaltet werden kann. Ähm, Ziel war also hier diese Broschüre zu entwerfen. Das war in der ersten Phase. Jetzt in der zweiten Phase ähm, wird es darum gehen, einen Entwurf für einen Wegweiser für Schulen zu entwickeln, also ähnlich wie hier auch eine Broschüre, äh, bei der man ja, nach Schultyp äh, angepasst Empfehlungen dafür bekommt, was sind so Schritte, die ich gehen muss. Um Cloud-Lösungen zu etablieren, aber vielleicht auch Server-Lösungen. Also was ist sozusagen? Welche Arten von Schulen gibt es in Bezug auf die Infrastrukturausstattung? Und äh, was sind deren Optionen, wenn Sie sagen, wir wollen mit der einen oder anderen Cloud, sei es jetzt Nördel, äh, Schulcloud, Mebis oder Ländercloud, was auch immer, äh, dann die Lösung sein soll? Wie will ich damit arbeiten? Aber Ziel ist hier sozusagen, einen Wegweiser für Multiplikatoren an die Hand zu geben, ähm, der einerseits pädagogisch-didaktisch sinnvolle Anwendung der Schulcloud ähm, beschreibt, aber im Blick hat, dass nicht alle Schulen gleich sind, sondern dass einige der Schulen auch was in Bezug auf ihre Ausstattung und in Bezug auf das Kollegium vielleicht ganz, ganz am Anfang stehen und andere aber schon sehr, sehr up-to-date sind. Genau, also die Schultypen und die Nutzungstypen, die Nutzungsszenarien der Schulen sollen da Berücksichtigung finden. Methodisch ähm, äh, gibt es dichte Beschreibungen von Praktiken, äh, Gespräche mit Lehrenden und äh, worauf ich immer großen Wert lege, auch auf Gespräche mit Schülerinnen und Schülern. Ähm, das ist äh, datenschutzrechtlich aufwendig, aber sehr, sehr ergiebig, weil man dadurch quasi einmal so diesen kompletten äh, ja, Nutzerinnen- und Nutzerzirkel auch äh, wirklich wahrnehmen kann. Zudem mache ich Workshops mit Lehrerinnen und Lehrern zur Cloud. Etwas in der Art, also das, was wir heute machen, ist eine sehr kurze Form von dem, was sonst in diesen Workshops stattfindet. Damit möglichst viel Zeit bleibt, um sich die Cloud ein bisschen auch anzuschauen und auszuprobieren, gehe ich jetzt relativ schnell durch die durch einen Überblick über Cloud-Lösungen, so wie ich sie verstanden habe, haben sie alle schon von Clouds gehört, verwenden sie zum Teil. Äh, einige sind vielleicht schon noch ein bisschen weiter, was das angeht, weil sie sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Aber im Prinzip ist es ihnen, so wie ich das verstanden habe, durchaus bekannt, äh, was eine Cloud ist. Ich werde das versuchen, noch mal ein bisschen runterzubrechen. Also Cloud-Lösungen äh, gibt es in unserer alltäglichen medien Nutzung äh, mittlerweile eigentlich überall. Oft kriegen wir gar nicht mit, dass wir es gerade mit einer Cloud zu tun haben. Das ist bei den äh, kostenpflichtigen Angeboten ja in der Regel auch das Ziel, dass der Nutzer, die Nutzerin ähm, derart intuitiv mit, äh, äh, mit dem Medium interagiert, dass man gar nicht die Infrastruktur dahinter unbedingt durchschaut. Cloud-Lösungen in der Schule sind eben für, eine sehr, für einen sehr speziellen Nutzungskontext gemacht und dadurch gibt es aber die ein oder anderen Herausforderungen, die es zu bedenken gilt. Und es gibt in diesem Nutzungskontext eben bestimmte Wünsche und Erwartungen. Ich habe Ihnen ein paar Impressionen mitgebracht. Was sind denn die Wünsche, die die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich in dieser ersten Phase des Forschungsprojekts gesprochen habe, was sind deren Wünsche, die sie äußern in Bezug auf Cloud-Lösungen? Ihnen ist ganz wichtig, oder was Sie als besonderes Potenzial sehen, ist, dass man sehr unkompliziert wechseln kann zwischen Lernorten. Also, dass äh, das Lernen mit einer Cloud oder der, die Cloud mit der Cloud-Infrastruktur Vorteile bietet, ähm, wenn Schülerinnen und Schüler eben nicht mehr nur einen Ort haben, an dem sie unterrichtet werden oder an dem sie lehren und lernen. Das hat auch eine Vorstellung äh, von einem vernetzten Lernen äh, ist, läuft da im Hintergrund mit, also die, der Gedanke, dass unsere Gesellschaft sich verändert, dass wir zum Beispiel auch keine klassischen Familienmodelle mehr zwingend haben, also dass Schülerinnen und Schüler eben mal beim Vater am Wochenende äh, sich für den Unterricht vorbereiten, dann haben sie ein Wechselmodell in der Woche und sind dann vielleicht bei der Mutter oder dem anderen Elternteil, also sozusagen ähm, Unsere Gesellschaft verändert sich und die Orte sind nicht im. Die Schule ist nicht der einzige Ort mehr, an dem wir lehren und lernen. Weitere Wünsche: hohe Schüleraktivität, Möglichkeit von Stationen lernen. Also das ist sozusagen einer der Vorteile, der immer wieder auftaucht in den Interviews, dass man das Gefühl hat, auf einmal nicht auf einmal, aber die Schülerinnen und Schüler kommen hier eher ins Machen. Es ist sozusagen, sie haben vieles eher in der Hand. Es gibt Situationen, in denen aber auch Irritationen entstehen, wo Schülerinnen und Schüler vielleicht Fragen mit Fragen, Eindrücken und Anregungen kommen, wo die Lehrperson nicht ganz weiß, wie sie damit umgehen soll. Also sozusagen, es passiert was im Klassenraum, es passiert was mit den Rollenverhältnissen. Also der Lehrer ist da nicht mehr zwingend... Die äh, Autonomie oder der König im Königreich ähm, und äh, muss vielleicht so ein bisschen auch sich fragen, werde ich jetzt Moderatorin äh, und, und manage eher diesen Klassenraum. Das dritte war also das sozusagen Veranschaulichung von Schülerergebnissen. Was man hier sozusagen sehr, sehr schön findet, ist, dass man dadurch, dass die Lernergebnisse relativ schnell hochgeladen gespeichert sind und über dann die entsprechenden Abspielgeräte auch sichtbar werden, dass man dadurch relativ schnell Schülerinnen und Schülerergebnisse mit diskutieren kann und äh, man aber auch dadurch vielleicht das Verantwortungsgefühl der Schülerinnen und Schüler dafür, dass, sie, dass das, was sie jetzt abgeben, eben auch eine entsprechende Sichtbarkeit erhält. Also dass sich dadurch vielleicht auch was an dem Verantwortungsgefühl für das eigene Produkt und das gemeinsam erstellte Produkt entwickelt. Soweit die kurzen Impressionen. Dazu, was man sozusagen, also was die Lehrerinnen und Lehrer, die bisher mit ähm, Cloud-Lösungen mit der HPI Cloud, aber auch mit Nerdl, mit Mebis, ähm, Moodle gearbeitet haben. Also das sind sozusagen immer wiederkehrende Aussagen. Wofür brauche ich eigentlich Cloud-Lösungen? Also was kann die Cloud im Allgemeinen? Ähm, diesen Teil habe ich immer drin für Lehrerinnen und Lehrer oder für Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so inten intensiv sich mit Clouds beschäftigt haben. Ähm, im Prinzip, eine Cloud kann äh, Infrastruktur sein, sie ist ihr virtuelles, ihr digitales Bücherregal, ihr Schreibtisch, ein Ort, äh, also quasi bietet Infrastruktur, um Orts- und Geräte Geräteunabhängig äh, zuzugreifen auf meine Daten, egal wo ich bin, ob im Büro, in der Schule, äh, im Park. Ähm, ich kann viele Nutzerinnen und Nutzer einbinden. Ich habe sozusagen die Möglichkeit, mein Bücherregal äh, über die Grenzen meines Arbeitszimmers hinaus zu teilen. Man kann den Austausch von Inhalten und Datentypen, äh, unterschiedlicher Datentypen ermöglichen. Also, ne, Das ist sozusagen der eine Aspekt und der andere ist bezogen darauf, dass eine Cloud auch immer Struktur bietet. Die ist sozusagen Datenablageort. Ich kann sehr systematisch hier verschlagworten, Dinge sortieren und ablegen, kann meine Daten managen, kann eben auch die Nutzerinnen und Nutzer managen und wenn es sozusagen eine abgeschlossene Variante ist, wie beispielsweise jetzt die HPE Schul-Cloud, kann ich eben auch die Datensicherheit der Nutzerinnen und Nutzer garantieren, weil eben Daten nur verschlüsselt nach außen weitergegeben werden. Also der Grundgedanke, die Personen in der Cloud wissen, wer, wer hinter einem Passwort oder wer hinter einem Synonym steckt, nach außen ist sozusagen der Nutzer, die Nutzerin nur als anonymisiertes Zahlenfolge bekannt. Also das sind quasi die Basics dazu, was kann eine Cloud im Allgemeinen und für den Schulkontext, die Folie habe ich immer sehr gern drin. Was kann sie denn nicht? Sie kann nicht schlechten Unterricht per Zauberstab zu gutem Unterricht machen. Das klingt trivial ist aber eine der Erkenntnisse, die mir immer wieder entgegenschwappt, insbesondere von Lehrerinnen und Lehrern, die auch ein bisschen wütend darüber sind, dass immer wieder von Potenzialen gesprochen wird und so getan wird, als müsse man nur per Knopfdruck irgendwo was machen und dann gäbe es auf einmal ganz fantastischen Unterricht. Nein, der muss eben weiterhin auch didaktisch aufbereitet sein von einer kompetenten Lehrperson. <lacht> Was die Cloud auch nicht kann, ist aus einer schwierigen Klasse auf einmal ganz lernbereite Streberinnen und Streber zu machen. Das wissen Sie selber. Also eine Klasse, die sozial herausfordernd ist oder ähm, ich sage es immer gern das Beispiel. Also Horror ist es für mich immer in neunten Klassen, äh, Forschung zu machen. Das ist das Alter, wo die Hormone auf einmal äh, verrückt spielen und da ist alles wichtig, nur nicht der Unterricht. Und da kann auch keine Cloud der Welt äh, sie davor retten, dass da Kicheranfälle stattfinden und Briefchen geschrieben werden und, und, und. Also das heißt, ähm, die soziale Struktur und Befindlichkeit äh, im Gegenteil ist wahrscheinlich in dieser Gesellschaft, von der ich sprach, die sich wandelt, eben auch eine, weiterhin eine Herausforderung. Sie kann nicht, die Cloud kann nicht ihren Job erledigen und die kann aber auch nicht den Schülerinnen- und Schülerjob erledigen. Ähm, kurzum, also alle Wunschutopien, die so vermittelt werden, und das finde ich manchmal auch ein bisschen kontraproduktiv, wenn immer nur von den Potenzialen gesprochen wird, genauso wie es destruktiv ist, immer nur von den Herausforderungen zu sprechen, ähm, irgendwo dazwischen liegt wohl die Wahrheit. Also was kann jetzt die äh, Cloud konkret in der Schule leisten? Man kann, also ich würde das so in vier Dimensionen runterbrechen, würde sagen, wir haben entweder diesen Bereich Administration und Organisation, also das, wo Lehrerinnen und Lehrer vielleicht gar nicht so sehr mit zu tun haben, äh, sondern was eher so das Admin, das Management im Hintergrund ist für die Schulleitung interessant. Den Informationsaustausch kann Ihnen die Cloud erleichtern, sowohl intern über ähm, Mitteilungssysteme und so weiter. Ich zeige Ihnen gleich ein paar Bilder äh, und Impressionen dazu, dass Sie eine bessere Vorstellung bekommen, ähm, als auch externen Informationsaustausch ähm, nach außen. Ich kann Unterrichtsmaterial bereitstellen und ich kann teilen, äh, ich kann Kurse teilen, ich kann Materialien teilen und Aufgaben, wenn die Cloud so gebaut ist, dass Sie sich sozusagen nach außen datenschutzrechtlich abgesichert hat, dann ist, es, ist die Cloud genauso wie, ihre virtuelle, also wie eine virtuelle Schule, in der ich im virtuellen Klassenzimmer eben auch mal ein Arbeitsblatt, ein Material weitergebe zwischen Lehrerinnen, also zwischen Kollegen und Kolleginnen. Wie das aussieht, habe ich Ihnen gleich jetzt noch so als ein paar Impressionen, Eindrücke mitgebracht. Struktur... Bietet die Cloud? Das werden Sie sich gleich äh, ein bisschen angucken können. Deswegen gehe ich jetzt relativ schnell durch. Wenn Sie Fragen haben, können wir dann nachher auch drauf eingehen. Ähm, also es gibt sozusagen Kalenderfunktionen, es gibt, ähm, es gibt Übersichtsfunktionen, ähm, ich kann Schülerinnen und Schüler administrieren, ich kann also Klassen anlegen, ich habe dann eine virtuelle Klasse vor der Nase, ähm, der ich Material zusortieren kann, die ich äh, digital in Gruppen einteilen kann, Arbeitsaufträge zuteilen, Hausaufgaben verteilen, prüfen, ob die erledigt wurden. Ähm, sozusagen eine breite Palette von administrativen Tätigkeiten, sowas wie... Briefe an, Lehrer, an Eltern raussenden kann eben digital erfolgen, die Eltern stimmen per Häkchen zu, per digitaler oder virtueller Unterschrift beispielsweise, also all das, was eigentlich ihr, nichts zu ihrem Unterricht beiträgt, aber was sie so oder so leisten müssen, wenn sie Lehrerin oder Lehrer sind. Informationsaustausch hatte ich gerade schon angesprochen, also es gibt so eine Kalenderfunktion, es gibt so ein, äh, eine Funktion, dass ich als Nutzerin und Nutzer meinen persönlichen Aufgabenkalender habe. Ich weiß also, ich muss gleich zum Biounterricht. morgen stehen die und die Aufgaben und Arbeitsaufträge an. Also tatsächlich so wie man das, wenn man einen Bürojob hat, äh, würde man das auch kennen, dass eigentlich, dass man quasi morgens seine Arbeitsumgebung öffnet und dann sagt das Programm, übrigens, du hast dir drei unerledigte Aufgaben, kümmere dich bitte bis dann und dann darum. Genau, man kann Neuigkeiten einstellen, also Schulausflug XY fällt aus, Vertretungsstunde in Raum Z, äh, alles was sonst über das äh, schwarze Brett oder die Zettel im Lehrerzimmer äh, kommuniziert würde. Die Cloud ermöglicht mir, das war der dritte Punkt, Sie erinnern sich von der Überblicksfolie, der dritte Punkt, ich kann Material bereitstellen und abrufen. Das ist bei der HPI Schulcloud, die habe ich hier sozusagen als Beispiel. Diese Funktion gibt es aber in der Regel in allen in anderen Cloud-Lösungen genauso. Das, das ist tatsächlich auch noch im Entstehen, also dass man sozusagen Material einbinden kann. Da sind OER tatsächlich ganz von Vorteil, weil es hier eben wenig rechtliche, rechtliche Dinge zu klären gilt und da in der Regel auf OER auch keine Kostenerwartungen liegen, man hier sozusagen auch kein Abrechnungsmodell sich neu überlegen muss, um, um das Material einzubinden. Genau. Ich kann Material bereitstellen, also sehr konkret Kurse erstellen und anlegen. Also hier zum Beispiel für eine Biostunde. Ich kann planen, für die nächsten drei Stunden werden wir uns mit Ökosystemen auseinandersetzen. Dann mache ich drei Themenblöcke für jede der Stunden und erstelle das. Das können Sie sich gleich ein bisschen intensiver selber angucken. Genau, kann man Tabellen, Texte, Material, Bilder, Arbeitsaufträge und so weiter einbinden. Was ich tatsächlich ähm, ganz interessant fand, und das ist, glaube ich, für den ähm, Alltag von Lehrenden sehr, sehr zentral, ist, dass man relativ schnell und ähm, ohne rechtliche Grauzonen zu übertreten, ganze Texte, Materialien teilen kann miteinander. Äh, das ist in der Cloud, also hier jetzt zum Beispiel in der HPI Schulcloud, das ist in den anderen auch in Teilen möglich, dass ich einfach mir den, ähm, einen Code ausgeben lasse für einen... Oder für ein Arbeitsblatt oder für ein Material, was ich erstellt habe, und dass ich dann diesen Code einfach meinem ähm, Kollegen, meiner Kollegin äh, übermittle, die fügt das ein und dann landet sozusagen der, der fertige Kurs bei ihr auf dem Bildschirm und ich kann einfach mal, ich bin krank, ich schicke einer Kollegin das, die kann die Vertretungsstunde übernehmen und ich habe die fertige Stunde ja schon in meiner Cloud und sie kann das jetzt einfach machen. Also für diese, ja, zu alltagsnahen Unterrichtsszenarien ist das tatsächlich ganz hilfreich. Also das ist hier sozusagen das Importieren von Kursen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Demo-Account funktioniert. Das können wir, wenn es interessiert, uns aber auch noch mal ein bisschen genauer angucken, wenn Sie da reinschnuppern wollen. Genau, also Teilen, Material teilen, Dinge teilen, ist durchaus möglich. Und das äh, sage ich immer ganz äh, auch dazu, wenn es denn eine Kultur des Teilens gibt in Ihrem Kollegium, denn aus meiner Erfahrung ist das nicht an jeder Schule äh, immer so ganz üblich. Es gibt eben auch die Schulen, wo der Lehrer, die Lehrerin auch eher Einzelkämpfer ist. Also an diesen Orten wird so eine Cloud-Lösung nicht wirklich ähm, ja, als Vorteil gesehen werden. So, das wäre sozusagen erstmal Input und Impression. Mein Vorschlag wäre eigentlich, dass wir... Wenn es nicht ganz unmittelbar Fragen gibt, eigentlich lieber ein bisschen ausprobieren und einsteigen in die Cloud. Wir können aber, wenn es jetzt zu so Verständnisfragen gibt, die vielleicht kurz klären, bevor wir in den Übungsteil übergehen. Ansonsten habe ich auch nach dem Übungsteil noch einen Frageteil geplant. Was ist Ihnen lieber? Üben? Angucken, kurze, anfassen. Kurze Frage. Eine Frage, ja. Habe ich das richtig verstanden, dass es noch keine Schnittstelle gibt zu Schulbüchern? Hm? Zu Content von Schulbüchern hm. die Cloud. Das habe ich noch nicht explizit gemacht. Es gibt äh, eine Ausprobierphase, bei der jetzt zum Beispiel Teile von M-Books. Äh, ähm, eingebunden werden können. Also das ist äh, im Entstehen, ich muss sagen, ich habe den ganz aktuellen Stand jetzt noch nicht. Mein letzter Stand war, äh, Cornelsen und HPI haben miteinander gesprochen und man will sozusagen äh, ausprobieren. Erstmal, ob das technisch möglich ist, also in so einem Ausprobierraum. Und da wird man langfristig überlegen müssen, wie sehen dann Bezahlszenarien aus. Aber erstmal im ersten Schritt, das ist ja ein Forschungsprojekt, also die gesamte HPI Cloud ist als Forschungsprojekt konzipiert, entsprechend auch alles noch noch nicht fertig. Ähm, genau, und das ist ein Teil, um auszuprobieren, wie das funktionieren soll. Ja. Wo sind die, die Cloud letztendlich angesiedelt? Ist die rein auf, ich sag mal, deutschen Standorten verteilt? Das ist ja immer so ein Datenschutzproblem. Okay. Genau. Ja, das ist kein Datenaustausch über Kontinental- oder ja. Stadt- Genau, also im Gegensatz zu Google Classroom, der ja sozusagen von Google gehostet ist, irgendwo. Wahrscheinlich nicht in den USA, aber äh, irgendwo äh, wäre das bei der ähm, Cloud, also bei den, zumindest bei der hpi Schulcloud, cloud da weiß ich jetzt, da sind die Server äh, im EU-Raum äh, sozusagen vor Ort. Also das ist sozusagen nicht problematisch. Genau, ich weiß nicht, wie es... Das bei, kann man da auch da auch irgendwas zu irgendwas zurückgreifen, dass das wirklich äh, sicher mh. ist? Das ist immer ein großes Thema bei mh. uns, ja, also ja. Glaub, auch der ja. Ich würde Ihnen da, wenn Sie mögen, im Anschluss ähm, mal den Kontakt herstellen zu einer der Personen, die das äh, da am HPI verantwortet, und dann könnten Sie sich da vielleicht direkt einmal telefonisch austauschen, bevor ich Ihnen jetzt so vage Dinge dazu sage. Ja? ja. ja Kenn ja, ich gerne. Also dieser HPI Cloud ist zurzeit nur zugänglich für die Menschen. Ach so. Sonst, sonst aber die Frage war, glaube ich, man nicht, kann nicht dahinter. Frei da draufgehen und dann für welche bitte? Für ja. Ach so genau. Also in der Ausprobierphase ist es, sind ja, genau. es MINT-EC-Schulen, die das Ausprobieren hintergrund ist, die haben deutschlandweit schon kooperiert. Und das ist ja der Versuch, eine deutschlandweite oder zumindest prinzipiell deutschlandweit nutzbare Lösung zu generieren. Und alle, wir wissen alle, ne, Bildung ist Ländersache und so weiter. Deswegen macht eben normalerweise eigentlich jedes Land auch seine eigene Lösung. Die Mint-EC-Schulen kooperieren, äh, deutschlandweit übergreifend. Und deswegen ist es der für die Testphase. Äh, rechtlich auch erstmal der richtige Rahmen, um das auszutesten. Und die zweite Frage: ähm, HPI liegt großen Wert darauf, dass DSGVO ähm, beachtet wird. Es werden umfängliche ähm, Unterlagen an Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte ausgeteilt, die müssen unterschrieben werden, erst wenn die unterschrieben vorliegen. Aber da unterstützt HPI sehr, sehr stark ähm, die, die Schulen, die MINT-Schulen, damit einfach diese Prozesse an dem Sauberdurchschnitt. Die Planung ist sicherlich irgendwann das auszuweiten, in Kooperation mit den Ländern, da habe ich jetzt mitgekriegt. Mhm, mitgebracht, genau. aber das ist einfach alles noch zu unklar. Deswegen ist meine Frage, gibt es denn neben dieser HPI und mit den ganzen DDR-Materialien, noch eine andere Cloud, die tatsächlich für andere Schulen genutzt werden Also Sie haben, wir haben es gerade gehört, in Bayern beispielsweise Mebis äh, ist, ist, ist für Bayern, genau. Das ist, dahinter liegt übrigens eine Microsoft-Sharepoint-Variante. Also das ist sozusagen, äh, was, was man vielleicht dann auch wissen muss für die... Moodle, genau, Moodle ist auf jeden Fall deutschlandweit, ja. ähm, Nördel äh, habe ich jetzt auch gesehen in einem anderen Kontext, äh, da weiß ich nicht, inwieweit das für NRW erstmal nur zur Verfügung steht. Aber prinzipiell der Gedanke, also es gibt in jedem Bundesland aktuell eine Cloud-Variante, die man ausprobieren kann, würde ich jetzt pauschal sagen, ähm, die haben... Äh, es gibt diese vier Elemente, die ich gesagt habe, Administration, Informationsaustausch, Struktur und Teilen von Inhalten. Das ist egal, welche Cloud Sie nutzen. Das ist sozusagen der Grundgedanke einer Cloud, ist, dass es ein virtueller Ort ist, an dem Dinge ausgetauscht werden können und Nutzer NutzerInnen-Management passiert. Also das heißt, wer das ausprobieren will, ist nicht da zwingend darauf angewiesen, das mit der hpi Schulcloud zu machen. Ja. Sagen wir mal, wollen Sie mal ein bisschen gucken, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es hier an der Seite Geräte, die genutzt werden können. Sie können aber auch eigene Geräte verwenden. Ähm, es gibt, vielleicht sage ich das vorab, einmal noch, solange ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit habe, <lacht> nicht? Ähm, das ist der Link zu einem Demo-Account. Wenn Sie selber angemeldet sind, können Sie natürlich Ihren eigenen Lehrerinnen-Lehrer-Account nehmen und sich dort anmelden. So, es wird ganz ruhig. Wo, was heißt, dass Sie entweder etwas anderes tun oder konzentriert äh, Sachen ausfüllen oder darauf warten, dass wir endlich ins Reden kommen. Ich habe ja nebenbei schon mit einem Ohr äh, gelauscht und gehört, was Sie sozusagen haben und was Sie so an Ideen und äh, Inspirationen mitbringen aus Ihrer einzelnen jeweiligen Perspektive. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen äh, zum Abschluss äh, noch ein bisschen sprechen, äh, ja, Fragen klären, Eindrücke klären. Ähm, Sie haben ein bisschen reinschauen können, so wie ich das gesehen habe, haben die meisten von Ihnen den Demo-Account äh, äh, genutzt. Ähm, ähm, ja, was sind denn so die Impressionen, die Ihnen so beim, beim Durchklicken äh, mit der Cloud gekommen wären oder sind? Also frei, ja, ich, wir müssen das ja, nicht moderieren. Jetzt, äh, ich fand es jetzt auf den ersten Klick auch sehr übersichtlich. Es ist halt noch sehr um ne? Da sind ja noch einige Funktionen, die noch in Zukunft werden. Das ist klar, aber trotzdem. Aber auf den ersten Klick fand ich es jetzt irgendwie ganz angenehm. Nicht zu bunt, nicht zu knallig und äh, nicht zu überladen. Wobei, wie gesagt, wenn dann noch noch dazu kommen, dann wird es irgendwann halt äh, vielleicht anders aussehen. <lacht> diese 30 Sachen werden dazukommen müssen, damit es für die Kollegen wirklich sinnvoll und nützlich wird. Ne? Das ist halt eben wirklich tatsächlich nur sehr fragmentarisch, der Testzugang -Test war jetzt überhaupt nicht sehr erhellend. Also wichtig wäre dann sowas wirklich auch für, die, für den Arbeitsalltag einfach also sinnvoll ist, dass ich natürlich sowas wie meinen Stundenplan da habe und die Klassen habe und irgendwelche Sachen machen kann, aber so Sachen, ich muss Klassenlisten führen, ich muss Anwesenheitslisten führen, ich brauche ähm, Übersichten über Leistungen der Schüler für die Elterngespräche, äh, ich muss Zeugnisse vorbereiten und und und. Also das wären alles Sachen, die halt eben dann echt einen Mehrwert machen. Oder ich trenne das komplett, Unterrichtsvorbereitung hier in dem einen Bereich, Beschreibung in dem anderen, äh, mache den Aufwand aber wieder größer, weil ich brauche die Klassenliste sowieso. Ja. Macht es den Aufwand größer ähm, oder ist er groß, wenn ich ähm, das nicht äh, importieren kann? Aber wenn ich mit Klick meine Liste von A nach B schieben kann, müsste das ganz gut handhabbar sein. Die Schnittstellen sind wahrscheinlich da der, die Antwort auf viele, viele Herausforderungen. Das klingt so trivial, das ist Herausforderung. mm, Ja, ja, das ist, das ist die Herausforderung. <lacht> Also für mich ist äh, das jetzt eine weitere Lösung. Wir nutzen selber schon Moodle. Das ist jetzt mal, ich sag mal, Moodle in Schick und übersichtlich. Ja. Aber ähm, für mich stellt sich eine grundlegende Frage bei diesen ganzen Produkten, was, ähm, sobald ich äh, mehr, das mehr nutze als nur, um Dateien hochzuladen, Dateien zu versenden, also wenn ich äh, weitere Funktionen nutze, irgendwelches Unterrichtsmaterial dann wirklich erstelle, was passiert, wenn die Schule sich entscheidet, jetzt plötzlich ein anderes System zu nutzen? Also für uns wäre es jetzt eine Katastrophe, wenn die Schule sagt, okay, Moodle ist jetzt veraltet, wollen wir nicht mehr. Wir nutzen jetzt das Hubby, ist zwar alles schön und schick, aber ich kann alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe, in die Tonne treten, weil es eben nicht von einem System zum anderen gibt. Äh, gibt es keine Möglichkeit, dort einen Kurs zu exportieren oder irgendwas. Äh könnte ich den HPI dann wieder einladen? Hm. Dann das genau muss doch eigentlich der, das Ziel sein, oder? Also das ist doch eigentlich der, der Wunsch. das gleiche Problem habe ich ja äh, Ich glaube, dass technisch, technisch muss das ja machbar sein. Das ist ja, ich kann ja auch in den ganzen Zitationsprogrammen, ob ich jetzt Zotero oder Citavi nehme, es gibt Einheitsformate, mit denen ich sozusagen Austausch machen kann. Ja. Ist da eine Frage oder eine, eine dazu, dazu, ne? Ja. Also die Schulcloud war ja genau als so ein System gedacht von Anfang an. Ein unfassbar mächtiges System, das alles integrieren kann, was ich gerne hätte. Und zum Beispiel wäre dann die Idee gewesen, dass ein geschriebenes Moodle-System einfach sozusagen der Link wird in den Schulcloud hinterlegt und dann wird alles, was da drin ist, in die Schulcloud importiert und entsprechend hübsch dargestellt. Und dann sind die schnell dazu gekommen, dass das so einfach nicht möglich ist, was man sich halt auch vorstellen kann, und sind dann irgendwann so weit zurückgewundert, dass im Prinzip die Grundfunktion, die ein Moodle schon lange hat, jetzt erstmal selber in den Das Einzige, was bisher immer geblieben ist in der Schulcloud, ist dieses Single Sign-On, das heißt, man kann, wenn man seine Nutzerdatenbank in Moodle zum Beispiel schon drin hat, das kann übertragen werden auf die Das heißt, man müsste nicht für jeden Nutzer neue Zugangsdaten anlegen, sondern man kann die vom Moodle benutzen. Das ist der einzige Schritt, Theoretisch, wie Sie schon sagen, ist das alles möglich, aber es wird vermutlich noch ein wenig dauern und ein wenig ja. nicht so warum soll das noch? Also Das ist für mich die grundlegende Frage, mhm. warum soll ich das für mehr als Datei austauschen nutzen? Mhm. Hat mir noch keiner eine vernünftige Antwort geben können. Ja, naja, das kommt, da kommen wir jetzt zu dieser, ähm, zu dieser die Frage... Die Genau, ich war ja dabei, aber Sie können auch. Sagen Sie mal. Würden Sie gerne motivieren wollen, dass Sie sich was beantworten. Sie sind ja in der HPE glaube ich, Sie rechtfertigt haben Eingangs, ja mit Wertkräften und Schülerinnen und Schüler unterwegs. Sie haben eine Ahnung, dieses Material, was wir gerade gesehen haben, tatsächlich konkret genutzt. Das ist doch eine Frage, zumindest ein bisschen antwortungsweise zu beantworten. Genau, da schwingt mit die Mehrwertfrage, die äh, mir immer entgegentritt, in der Regel von Personen, die auch... Ähm, ja, die eigentlich sagen, wir wollen das nicht unbedingt machen. Ähm, die Mehrwertfrage dahinter verbirgt sich oft, ist der Mehraufwand äh, eines, äh, der Nutzung eines digitalen Mediums gerechtfertigt, ähm, ne, bringt sozusagen das, was ich an Zeit und Energie reinstecke in etwas, bringt mir das was zurück. Und ähm, aus meiner Perspektive muss eine Cloud Antworten, gute Antworten haben auf die Herausforderungen, die Sie als Lehrperson im Unterricht haben ihrem konkreten Unterrichtsalltag. Die soll ihnen, muss ihnen helfen, dabei diese lästigen Managementaufgaben zu erledigen, also abhaken, sind alle da, hat jeder die Hausaufgaben gemacht, dürfen alle mit zur Klassenfahrt, also so tatsächlich organisatorisches, was ja alles nicht zur Güte ihres Unterrichts beiträgt. Die muss ihnen helfen, schnell und einfach Material hin und her zu schieben. Also ihnen allein als Einzelperson wird es wahrscheinlich nichts nützen, aber wenn sich ihre Fachschaft französisch zusammentut und sagt, wir entwickeln ein Modul zum Vokabeltraining und nutzen das und das nutzt nicht nur eine Person, sondern irgendwie dann fünf oder sechs Lehrerinnen und Lehrer. Dann macht es Sinn, sich digital zu vernetzen. Also ne, das heißt, ähm, warum soll ich das machen? Weil unsere, also einerseits ist es politisch gefordert und gewünscht. Das ist ne, der politische Aspekt. Es ist gesellschaftlich, ähm, ja, eine gesellschaftliche Antwort gibt es drauf. Also Medien durchdringen die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, die Schule sollte auch ein Ort sein, bei dem man sich mit Medien, über Medien kritisch verständigt. Also das ist auch der Grund, inwieweit man sozusagen eine Infrastruktur nutzt, um auf diese gesellschaftliche Herausforderung zu antworten. Und es gibt dann eben die didaktische, dass man sagt, okay, ich kann vielleicht auch, oder eine pragmatische, ich kann vielleicht auch viele von den Lehrerjob-Tätigkeiten, die nicht didaktisch motiviert sind, Effizienter erledigen. So ja, eine so Zeitmanagement-Sache. Ein Marke, da würde ich dann sagen: Okay, dann nehme ich meine Zeit, ich habe die Zeit, dann noch einmal zu vergeben, unterstelle zum Beispiel Lehrvideos und lasse bei YouTube hoch. Mhm. Ja, und warum? wird es wahrscheinlich in zehn Jahren auch noch geben. Oder wenn es es nicht mehr gibt, gibt es irgendeine Plattform, die diese Technik übernimmt, sodass meine YouTube-Videos nicht. Mhm. Äh, Verloren sind, dann genau. ist die Zeit lieber da, ja. um die neuen Medien so in meine Schule, in meinen Unterricht. Mhm. Und das ist auch die Plattform, wo tatsächlich meine Schüler zu Hause sind. Mhm. Die würden so ein Ding, ob sie zu Moodle, da haben die alle drüber wenn mhm. Moodle, Wenn das HPI vielleicht endlich mal in Hessen verfügbar wäre, dann ist es wahrscheinlich auch schon wieder veraltet, mhm. dann will es auch keiner mehr haben und die, die, die Schüler sind doch schon allerdings weiter. Mhm. Das ist ja. auch, wenn, der, wenn die Politik sagt, wir wollen zur Lebenswirklichkeit der Schüler, dann muss sich aber ganz viel ändern, vor allem das Tempo. Mhm. Genau, das ist ja. Also, ich glaube, auch die YouTube-Geschichte ist keine Lösung. <lacht> weil nicht jeder Schüler, jede Schülerin mag Videos, hat ein ganz anderes Lernsetting für sich selber entwickelt. Das heißt, wir müssen immer auf Individualisierung achten. Und damit ist mit Blick auf Individualisierung ist von vornherein solche komplexen Systeme sehr schwierig zu hängen. Deswegen wird unser Lehrerjob immer so bleiben, Gott sei Dank, dass wir immer noch in Kommunikation mit unseren Schülern und Schülern bestehen und dann werden wir genau hinhören müssen, was den Einschülerinnen der Einschüler eben gut unterstützt. Das können Videos sein, dann kann man sie, die Schüler beraten, das zu nutzen. Es können aber auch ganz andere Systeme sein. Also ich persönlich zum Beispiel habe ziemlich früh meine Abiturklassen mit der Klasse 11 bis zu 13 mit Wikis begleitet. Das heißt, ich habe immer wieder darauf geachtet, dass deren Idee, wie sie ihren, den Unterricht von mir wahrgenommen haben mit den Ergebnissen, so umzusetzen, dass das später abrufbar wird und dann bei Kopf vorbereitet, Mathematik, Dikzionar im Wesentlichen, konnten die dann immer auf dieses zurückgreifen. Ich habe nur qualitativ vorher abgesichert, dass das stimmt, was sie da reingestellt haben, weil das eben im System weiter abgerufen werden kann. Ich würde das Zeug nie im Leben weitergeben mal andere, sondern das war nur für die Lerngruppe äh, wichtig. Nach dem Abitur ist alles wieder gelöscht worden, und ich habe da wieder angefangen. Ich habe Zeit gewonnen, offen gestanden, weil ich zur Abitur vorbereitet und vieles auf das Wiki verlagern konnte. Aber es ist auch eine, auch eine Vereinbarung zwischen mir und der Lerngruppe gewesen, und mit Übrigen, das ist auch möglicherweise überraschend, es hat auch nicht mehr funktioniert. Ich bin mit, meinen, mit manchen Lerngruppen auch nicht immer weitergekommen, weil die das nicht wollten. Denn war das zu viel digital. Die wollen Bücher eben haben. Das ist doch in Ordnung. Und das ist eben die unterschiedliche Welt, deswegen glaube ich nicht, dass die... Deswegen war ich mich sehr interessiert daran hm. zu hören, was die HPI also ja genutzt wird von Schülerinnen und Schülern. Ja. Wie die darauf stehen oder weniger stehen. Mhm. Also meine Antwort aus meiner Erfahrung mit Schülerinnen und Schülern sehr, sehr unterschiedlich. Genau, also die digitale, da bin ich bei Ihnen, die digitale Karotte, die funktioniert für eine gewisse Zeit, aber die ist relativ schnell aufgegessen. Und dann äh, kommt es eben wieder darauf an, habe ich abwechslungsreichen Unterricht. Anschaulich immer die Frage, was ist für euch guter Unterricht? Das kommt immer anschaulich von den Schülerinnen und Schülern und das kommt immer das Beispiel damals im Geschichtsunterricht in der sechsten Klasse haben wir selber Brot gemahlen und Brot äh, Mehl gemahlen und Brot gebacken. Also das heißt, der Wunsch der Schülerinnen und Schüler ist nicht, macht alles nur. Nur noch digital. Der Wunsch ist, macht es anschaulich, macht es abwechslungsreich äh, und hört uns zu. Also genau. geht, geht ein bisschen auf uns ein, bezieht uns mit ein, lasst uns mhm. redet nicht nur über oder auf uns, hernieder. So. Und äh, ich glaube, und das würde ich gerne sagen, es gibt diese Antworten auf die Frage nach dem Warum. Aber ich glaube, die Warum-Frage, warum mit Cloud, warum mit digitalen Medien arbeiten, das ist keine keine gute Frage, da sind wir mal im, äh, im didaktischen äh, Jargon. Das ist keine gute Frage. Die Frage ist eher wie, äh, wofür, was, ist sozusagen, was sind die Elemente meines Lehrerjobs, bei denen mich äh, ein digitales Medium äh, gut unterstützt und mich voranbringt. Und dann stellt sich die nicht mehr, sondern dann mache ich das einfach so, wie sie im Alltag ja auch ihre verschiedenen Apps und Tools haben, mit denen sie unterschiedliche Dinge ähm, handeln. Und das ist sozusagen eine bessere Antwort, wie soll ich es machen, an welchen Stellen macht es für mich als Person Sinn oder für ein Team. Und äh, dieses Cloud-Konzept ist sinnvoll für Sachen, wo ich, wo ich anfangen will, mit anderen zusammenzuarbeiten, zu teilen, interaktiv Inhalte nachnutzen will und so weiter. Da wird es spannender. Das klingt aber wie ein Werkzeug. Ja, ist das eine Frage, ist das eine Aussage oder ist das eine Sorge? Sorge. Ja. <lacht> ich meine, man kann viele Werkzeuge nutzen. Ja. Und das ist doch eigentlich auch ein spannender Unterricht, wenn Sie mit möglichst viel hantieren, oder? <lacht> man sehen, was funktioniert. Genau, genau. Und das, ich fand den Hinweis sehr schön. Es funktioniert halt nicht immer alles mit jeder Sorte Schüler. Aber da ist eine Meldung schon eine ganze Weile. Ich würde jetzt die äh, Aussage von Ihnen hier ein bisschen anders interpretieren, weil was ich auch gerne in Frage stelle, das ist zum Beispiel diese Rubrik Kurse. Macht das wirklich Sinn? Muss das wirklich Teil von einer Schulcloud sein? Weil das ist glaube ich auch eher das, was, er, er, er stellt ja nicht in Frage digitale Medien zu nutzen oder Digitalisierung im Unterricht einzusetzen, aber es gibt ja mittlerweile wirklich ganz viele kleine Tools, Hilfen, Möglichkeiten, wo eben nicht nur Lehrer innerhalb einer Schule zusammenarbeiten, sondern wo zum Teil sogar international sozusagen Kurse entstehen, Lerntools entstehen. Nehmen wir einfach mal Learning Apps, denke ich kennt jeder als, als Option, das einzusetzen. Und dann ist es nämlich wirklich Sinn, die, die Sinnfrage, macht es Sinn, sich einzuarbeiten in ein System, wie egal ob Moodle oder HPI, klack wie basiert auf dieser Moodle, Geschichte. Und da Kurse zu erstellen, die ich dann wirklich nur sozusagen im Kollegium, in der eigenen Schule, vielleicht über die in der Schu eigenen Über die, die Schulgrenzen einleiten. hinweg, über die Schulgrenzen hinweg ist der Plan. Ja, Deutschlandweit, also so die Zielmarke. Die wie wird es wirklich umgesetzt, sich da einzuarbeiten? Oder? Ganz einfach mit dem Kopieren des Codes <lacht> von A nach B. Das ist ja gut, weil das zum Beispiel im was ganz schlecht funktioniert mit dem Aber äh, das ist immer die Frage, macht es wirklich Sinn, da Instrumente zu bauen, wo ich Kurse erstellen kann für die Schüler? Oder macht es nicht eigentlich viel mehr Sinn zu sagen, ich habe ein Potpourri an äh, Informationen, die ich einfach den Schülern zur Verfügung stelle, wo ich sage, wenn du es lieber mit einem Video machst, dann hau dir dieses Video an. Mhm. Willst du lieber den Text dazu lesen, dann liest dir diesen Text dazu. Wo ich einfach diese Information an den Schüler kriegen kann. Und wie kriegen Sie die an den Schüler? Genau, und das ist es. Zum Beispiel gibt es bei uns in der Schule Kinder. Da, <lacht> da steht da der Name von Schülern drauf und wenn einer krank ist, dann schmeiße ich da das Blatt rein. Und es ist eine, schon eine sehr eine schöne Angelegenheit, weil man sagen kann, da wäre es liegen, wenn du sie es geholt hättest. Aber mein, ja. meiner Ansicht ja. nach ist eine Schulklasse wirklich eher dafür da, dass ich sage, ich, der Schüler kann sich da dann zum Beispiel eben runterholen und hat da die Möglichkeit und muss nicht irgendwie Bäume fällen, muss das Papier irgendwo da in irgendwelchen Schränken deponieren. Das wäre für mich jetzt Sinn. Als wirklich hier drin. Kunst, aber, das, genau. aber das ist ja kein argument gegen kurse sondern das, ist, nee. das argument ist ich kann eine cloud auf unterschiedliche art und weise verwenden als speicher für material als um strukturierungshilfe also sie erinnern sich an die vier dimensionen die ich vorgestellt habe für administration und so weiter der clou ist doch ich biete eine generelle infrastruktur an und sie als lehrperson gucken was ist das was zu mir wie bin ich authentisch als lehrerin oder lehrer und was was davon ist für mich sinnvoll und wenn es nichts ist ist, weil sie mit ihren anderen zehn Apps viel besser zurechtkommen und ihre Schülerinnen und Schüler auch, ist es ja kein Zwang, es zu nutzen. Also es ist, ich glaube, es ist kein Argument für das eine oder das andere Tool, sondern es müssen eine gewisse Palette geben, die diese vier Dimensionen abdeckt. Und dann entscheiden Sie, was ist für mich authentischer Unterricht oder Nutzung. Ich kann mich da fast nur anschließen, also das, was Sie genannt haben, war ein Beispiel mit dem Kästchen, also das ist ja genau etwas, was mit einer Lernplattform jetzt wunderbar zu erschlagen geht. Und ich glaube, man, äh, dieser, dieser Begriff des Kurses, mit dem man auch Moodle oder Moodle mhm. so stark arbeiten, äh, ist wahrscheinlich so eng zu sehen. Also wie man das ausgestaltet, also ob das jetzt wirklich so eine lineare Abfolge ist, oder ob es letztendlich auch nur ein Ort ist, an dem Sie wieder Materialien zur Verfügung stellen, die in beliebiger Reihenfolge von den, äh, den Schülern genutzt werden können, das liegt ganz in ihrem Pädagogischen das ist richtig, aber gerade in Mebis hat man zum Beispiel das Problem, dass es sowas von überfrachtet ist in diesem Kursbereich, dass dann keiner sich mehr zurechtfindet, keiner das findet und es irrsinnig komplex wird und dann einfach nicht mehr diesen Nutzeffekt hat, weil es nicht mehr genutzt wird. Ja, weil es zu viele Kurse dann werden. Ja gut, okay, das bildet eben oder versucht zumindest im Digitalen das, das klassische Schulgeschehen abzubilden. Äh, was eben so in Kursen und äh, Klassen und äh, Klassenstufen, und so weiter organisiert ist, das äh, wird da eben wieder übernommen und äh, da ist eben sozusagen die Grundeinheit der Kurs. Ja. Das ist dann eher gleich eine Frage des, äh, des User experience also, Da man, äh, muss man und kann man in Nevis sicher noch sehr viel machen. Ich kenne das auch und weiß, wie unübersichtlich das sein kann. Fragen? Also Sie sehen, dass ähm, das Thema ist eben nicht abschließend zu beantworten und es gibt auch nicht die eine Antwort äh, für alle passfähig. Ähm, ich habe das vorhin im, im Zweiergespräch schon gesagt, ich glaube eine ganz zentrale Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass es dass der Wunsch von Lehrerinnen und Lehrern oft ist, ich arbeite mich ein in eine Sache, ich erarbeite mir ein Handwerkszeug, eine Praktik, wie ich umgehe, und dann soll die funktionieren, möglichst lang, damit ich die Synergien immer wieder nutzen kann. Und da sehe ich die große Krux, weil Digitalisierung, ich habe es vorhin gesagt, Digitalisierung ist ein Prozess und kein Zustand, und das heißt, ich muss mich eben immer wieder einstellen und einlassen auf etwas Neues. Und es wird immer wieder auch sein, dass in fünf Jahren äh, folgt dann das Nächste. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, wie es ausschauen wird, aber der Klassenraum als Klassenraum wird sich auflösen. Wir werden eher offene Lernumgebungen haben. Wir werden auch den Lernort Schule noch mal neu definieren und sortieren. Und es ist sozusagen etwas, wo man immer wieder auch ein bisschen beweglich sein muss, wo man sich auch immer wieder vergegenwärtigen muss. Was sind die Techniken, die Tools, die Dinge, die für mich als Lehrperson gut funktionieren, damit ich authentisch bin, damit ich für mich für mich guten Unterricht machen kann? Und was sind die Dinge, die ich vielleicht Stück für Stück dann auch zurücklassen muss, weil das in, dem, äh, in der nächsten Stufe dessen, wohin sich Schule entwickeln wird, äh, vielleicht nicht mehr sinnig oder zielführend ist. Und ich glaube, so eine gewisse Flexibilität äh, braucht es da und äh, genau dafür, ich glaube dafür Strukturen zu schaffen, das wäre für mich eigentlich viel wichtiger. Also ich, ich unterschreibe gerne, ich verstärke gerne Ihren Hinweis, es muss authentisch für mich passen. Ähm, was mir gefehlt hat aufgestanden an der Herausführung, dass die Schüler und sich mhm. äh, Ich halte es für gerade so fatal, etwas mir zu überlegen zu Hause in meinem Kämmerlein, ohne mich zu, zu vergewissern, ob das passt genau ist. Äh, ich habe wirklich einmal so ein Erlebnis gehabt, wo ich äh, überzeugt war, das muss funktionieren. Nein. Das hat in den Jahren, das war sogar Klasse 5, also, hm. da bin ich schon sehr vorsichtig angegangen, hm. In die Jahrgang wunderbar funktionieren. Einer später, wir in der 5 gehabt, das gleiche nochmal gemacht, es ist explodiert. Im, Sinn, Im negativen Sinne, das hat nicht funktioniert. Und seit dieser Zeit habe ich mir wirklich andere, sehr häufig immer mit Schülern, und Schülern Kontakt aufzunehmen, mich zurück zu versichern, nach Unbekannten zu fragen, die kennen sich dann natürlich ja viel besser aus, als wir. Um, um zu erreichen, was ist denn für euch interessant, wie könnt ihr euch vorstellen, die Medien eingesetzt zu sehen? Da kommen da ja schon solche Begriffe wie, das wäre für uns schon ganz hilfreich, Materialien aufzufinden. Da kam aber relativ selten dieser Hinweis, Materialien aufzufinden. Was sie einfach erwarten von mir, ich bin hier jetzt halt ansprechbar, du wirst mir schon sagen, äh, wo ich schnell äh, gerade ich, wo es gerade brauchen. Ja, und das ist Zeitmanagement aus Schülerinnen und Schüler sicht sehr plausibel. Äh, das ist natürlich auch auf meinen Rücken ausgetragen wird, dann würde er jetzt wahrscheinlich antworten, dafür bist du bezahlt. Genau. Also das ist so, in dieser Gemengelage bewegen wir uns. Ich bin jetzt seit kurzem relativ viel in Twitter unterwegs, um es zu benutzen, einfach nur um zu sehen. Der passive Rezipient. Also ich, bin, also ich muss wirklich sagen, ich gehe mit allergrößtem Respekt an die Lehrkräfte. Ich verlasse ja bald die, die Tätigkeit. An die Lehrkräfte ran, was dem zugemutet wird, auch mit was die sich auseinandersetzen müssen, was es alles gibt. Also, ich frage ich äh, frag mich, Zeit, frage ich mich, wie orientieren Sie sich eigentlich? Wo, wo ist die Vorrat, wo, wo gucken Sie genau drauf? Ähm, wo, wo holen Sie sich Ihre Orientierung? was die neuen Medien, die, die medien haben, ja. Ja. das ist also, so viel Zeit habe ich zu, zu probieren, nicht. Also, das ist unbeantwortet. das kommt mir jetzt in den letzten zwei Wochen. Ich glaube, die Antwort darauf ist auch, bleiben Sie authentisch, also dass man sozusagen ja. äh, nicht jedem, jedem Hype hinterherläuft und nicht jedem Argument sofort folgen muss, sondern dass man eben immer auch ein bisschen guckt, was kann ich, welchen Schritt kann ich mitgehen und welchen nicht und in diesem sei authentisch als Lehrperson ist, aber auch immer drin, hat deine Schülerinnen und Schüler im Blick. Es nützt nichts, wenn ich mich total verdrehe und verstell und kann dann quasi in der, in der Hoffnung oder in der Annahme, dass da irgendwie der Unterricht besser durch wird, das funktioniert. Also das, was ich gesehen habe, das funktioniert dann nie. Also wenn ich als Lehrperson versuche, irgendwas zu tun, was mir nicht, mir nicht liegt, das geht in der Regel nach hinten los. Aber ja, also ne, ich glaube, die Antwort auf diese Herausforderung ist ein bisschen, sich im Blick zu haben, was sind die Dinge, die ich leisten kann, was ist mir wichtig, was, wie soll mein Unterricht aussehen. Also ich sage auch immer in dieser Art von Konstellation, dass ähm, äh, ich finde es wichtiger, nicht von den Medien zu denken, also was bieten die an, sondern darüber zu de da, von der Richtung zu denken, wie soll mein mhm. Unterricht aussehen. Das ist für mich eine schöne Stunde, eine gelungene Stunde. Ähm, da sind die Schülerinnen und Schüler ganz klar drin. Also Eine Lehrerin, die sagt, ja, wenn die denken, wenn da das Gehirn angeht, wenn da was passiert ähm, und dass man sich fragt, wie soll eine gute Stunde aussehen und dann guckt und wie kann ich mir da sozusagen Unterstützung ranholen und ist das jetzt ein punktuelles Medium, eine App, ein Modul oder eine ganze Lösung, das, das ergibt sich dann auch. Aber die Frage muss sein, ne, vom Unterricht gedacht äh, beginnen. Ja. Also dieser Appell ist natürlich auch natürlich ein Auftrag für Politik, ähm, weil natürlich, wenn Sie sagen, man muss offen sein, Szenarien ausprobieren, muss ja jemand sein, der diese Szenarien schafft, der dafür sorgt, dass die räumlichen, organisatorischen Strukturen an Schule tatsächlich so sind, dass man da dieses Experimentierfeld hat und wenn ich mir angucke, C, äh, manchmal schulische Systeme sind und agieren, dann habe ich große Bedenken, wie wir mit dieser Tatsächlich zeitnah mithalten können. Also bis alleine, wie lange das jetzt mit dieser Geschichte Digitalpakt schon schon wieder mhm. zwischen Mund und Ländern hergeht, ja, ist es unsäglich. Mhm. Ja, die Mittel sind da, die könnten im Prinzip anfangen, die Schulen sind schon heiß drauf, aber das geht ja dann noch weiter. Ja. Wenn, ich, wenn ich so sagen will, ich will Raum schaffen für solche Innovationen, heißt es ja, ich muss den Leuten auch die neuen Möglichkeiten zum Überdenken von didaktischen Möglichkeiten, wo sowas geben. Das heißt, ich muss dir ein Stück weit aus dem Alltagsgeschehen von Unterricht und Schule auch rausnehmen können. Das heißt, ja. eins zu eins ungleich, das sind Personalstellen. Ich muss, muss Möglichkeiten geben, den Lehrern, sagen, okay, das kriegst du nicht nach oben drauf und jetzt hast du gerade ein neues Modell und jetzt machen wir nach fünf Jahren wieder ein neues sondern vielleicht mal eine Chance geben, tatsächlich ähm, sich mal intensiv mit sowas auseinanderzusetzen für eine bestimmte Zeit und dann sagen, okay, jetzt versuchen es. Also ich glaube, die wenn, ist die Zeit jetzt sehr, sehr reif dafür. Ich glaube, es gibt gerade ganz viele Ohren, die in Politik, in Bildungspraxis, in den Markt lauschen, in die Schulen, in die Bildungslandschaft hineinlauschen und hören wollen, wie soll es aussehen, was braucht es? Und ich glaube, da, auch da ist man durchaus gefragt als Kollegium, wenn der Schulträger fragt, wie soll eure Schulumgebung demnächst aussehen, sich dann da eben auch zu verständigen und auch mutig Wünsche und Bedürf Bedürfnisse zu äußern. Also ich glaube, die Situation im Moment ist sehr, sehr offen, es kann sehr viel sich tun und ich fände es auch schön, wenn man sich als Lehrer oder Lehrerin auch nicht nur in so einer passiven, äh, rezipierenden Rolle wahrnimmt, sondern auch sich dessen bewusst ist, dass man mit seinen Wünschen sich jetzt im Moment, kann man sich sehr gut Gehör verschaffen. Zum Beispiel, es gibt so viele Beispielprojekte und äh, Konstellationen, äh, wo man jetzt tatsächlich auch sichtbar werden kann mit Wünschen. Also von daher würde ich äh, gerne nur, und das vielleicht auch dann mit äh, zum, zum Ende kommen, Sie da auch ermutigen, äh, ja, Dinge auszuprobieren und äh, Ihrer Stimme, ihren Bedenken, aber auch ihren Wünschen und äh, den Chancen, die Sie sehen, da auch Gehör zu verschaffen. So, und dann würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit. Technische Frage, die die Zeit. <lacht> dachte, nach dem Schlusswort. <lacht> Eine ähm, Frage. Also, ja. API ist ein ziemlich geschlossenes System, wird das so mhm. wahrgenommen. Also Dokumente, die da drin sind, die sind erstmal Und die sind eingebettet. So. Also ich, die Antwort, eigentlich ist es nicht als geschlossen, also ja, es ist in Bezug auf Datensicherheit sehr geschlossen gedacht, also dass ich sozusagen äh, Nutzerinnen und Nutzer... Komm, man die Dokumente an, die dann, dass man die Schnittstelle hat, um die Dokumente zu exportieren. Also wenn ich das jetzt genau. zum Beispiel äh, mit anderen Systemen, wie Home Nextcloud, Next was auch immer gleich, mhm. Gleiche, also nicht so geschlossen wie Google Clates oder so. Sondern wirklich die also der die univation Genau. Der Gedanke ist, so viele Schnitt, also Schnittstellen zu schaffen, um externe, entweder, entweder Apps, Tools, in, also Content oder Verlinkungen, also Verlinkungen gehen ja sowieso, aber das sozusagen integrieren zu können. Also sowas wie das Nextboard funktioniert auch äh, ja. sozusagen also in zum der Beispiel, Cloud. Wenn ich jetzt Nextcloud jetzt nehmen würde, mhm. dann kann ich äh, einen Sharelaufwerk machen und mit dem Board arbeitet, der kann das direkt dahin abfliegen die Schüler können zugreifen. Da kann auch die, äh, letztendlich auch dann äh, das Support entscheiden, welche Aufgaben freigestellt werden, welche hochgeladen werden. Mhm. Und meine Frage jetzt die, die technische, weil der Vorteil ist ja dann für die Schule, dass die Daten letztendlich vor Ort sind und nicht die ähm, äh, Wie äh, ist das eigentlich, dass die, die, die technische Umsetzung in der Schule, wie finden Sie das äh, äh, gefühlt oder statistisch, statistisch gesehen? Dass die schon eher auf die HPI-Lösung gehen oder bauen die äh, lebereigene Nextcloud-Lösung auf? Oder okay, also die, die, die, die, die, die, Schulen, Schule. die Schulen, die ich kennenlernen durfte bisher, haben in der Regel mindestens ein oder zwei oder drei Lösungen, die sie parallel austesten. Ich habe das vorhin, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt. Also, man, äh, man probiert äh, die HPI-Schulcloud und man probiert die Ländercloud, die es sowieso gibt, oder hat vielleicht noch eine eigene gebaute Serverkonstellation, iSurf oder irgendwas, äh, und testet das dann in der Regel, testet eine kleine Gruppe im Kollegium aus, was gut funktioniert für diese Bedarfe der Schule mit Blick auf deren Infrastruktur und das Kollegium. Dann findet da nach so einer halbjährigen jährigen Testphase in der Regel eine Schilf statt. Man verständigt sich im Kollegium. Mit, welchem der drei, mit welcher der drei Lösungen wollen wir weitermachen und die wird dann sozusagen in so einem Rollout für die Schule erstmal verwendet. Das also ist sozusagen der Stand der Dinge und wie die Schulen vorgehen. Genau. Und es gibt einige, die sich eigene Lösungen bauen. Wenn Sie da Interesse haben, können im Nachgang kann ich Ihnen nochmal Kontakt von der Schule in Niedersachsen auch geben, die das, das ist nicht macht. Fakt ist aber, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die genau. Genau. Das ist nicht vorgegeben von Schulträgern. Genau, da gibt's, gibt es eine Sa ist Genau, ein da ist dann etwas vorgegeben ja. und trotzdem. Ab, mhm. ja. haben wir haben keine Frage dazu. Ausgewählte Fragen, ja. die können ja. Bedürfnisse zu erhalten, ja. aber die, sind trotzdem, die werden trotzdem unterschiedlich sein, denke ich. Ne? Weil jede Schule anders. Ja, äh, ja Mann und Stand aber aus Ihrer Aussage nehme ich, dass es jetzt im Augenblick noch keinen klaren Trend gibt, Richtung API oder Die Schulwahl ist ja auch noch ein Projekt. Das ist ein, ist ein Forschungsprojekt ja. im Moment, ja. genau. Das muss ja bezahlt werden, also die auch die HPI cloud wird irgendwann kostenpflichtig werden müssen. Das Ist jetzt mit dem ist das über den Bund finanziert? Aber also wenn die mal auf die Frage Landschaft stoßen, dann wird sie sich konkurrieren, drehen, müssen zu Eishörf und Co. Aber warum muss das sein? In Hessen gibt es LANES oder den Folgeprojekte, wo die Landesregierung sagt, das ist ein politischer Wille, wir wollen das, wir wollen das allen Schulen ermöglichen. Äh, jeder kann da kostenlos rein. Aber das ist ein gutes Beispiel. Hessen. Hessen hat sich gegen hp Ja, Weil sie eben ein eigenes Ding hochziehen will. Ja, das, ist das, das, ist das, das ist der Skandal dass ja, ja, ja. jeder sein eigenes Ding hochziehen will und eben nicht kooperativ zusammengearbeitet wird. Aber ich bin aus dem, wirklich ich bin wahnsinnig also aus dem Alter raus, mich aber mal aufzunehmen. Aber der Vorteil ist, es ist an der Schule keine finanzielle Entscheidung, ob ich an sowas teilnehmen will oder nicht. Nein, Nein. Das ist nicht eh der, der Schulträger weil der hat eine finanzielle Beweite an der stimmt. Ist so. Mhm. Mhm. Und das ist doch gut so. Also es gibt wirklich gewisse Dinge, ich komme aus Wetterkreis. Ich bin halt froh, dass der Schulträger Wetteraukreis sehr weitreichende Entscheidungen getroffen hat, nämlich auch was die Plattform angeht. Sie hat einfach eine Plattform vor drei, vier Jahren eingeführt. Nur was ich jetzt befürchte, ist, dass jetzt ein, dass ein Duell einbringen wird zwischen dem Schulträger Wetteraukreis und dem Kultusministerium in Essen, weil die eine andere Schulcloud favorisieren. Und ich weiß nicht, wie das rausgeht, keine Ahnung. Ich werde es auch nicht mehr mitkriegen. So. Vorher hatten sie auch für die Eisenbahn, für die Eisenbahn, für die Eisenbahn, für die Eisenbahn. Ich nehme an, irgendwann wird man sich einigen. Der Bund hat die Aufgabe ja, an HBG Cloud e und an die Forschungsgruppe gestellt, genau diese Bedingungen, diese Standardisierung ähm, zu generieren ob der Schulträger oder andere Länder darauf zugreifen werden. wird man dann sehen. Wird man dann sehen, ist doch auch ein schönes, ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das rege Interesse und für die tollen Fragen und Anregungen und Nachfragen, die ich gern mitnehme. Das Angebot an Sie, wenn Sie jetzt im Nachgang des Workshops noch Fragen, Anregungen haben, Gesprächsbedarf, Sie können gern auf mich zukommen, also das Eckert institut ist leicht zu finden meine Homepage und E-Mail-Adresse auch, also ich würde mich freuen, wenn man in Kontakt bliebe. Vielen Dank.